Ich glaub, Auch die Aufnahme neu starten nein, und so? Nein, nein, nein. Ich glaube wir okay. sind hier gerade in einem neuen Part gekommen. Sind wir das? Ja, ich hoffe ich vergesse das nicht an der Stelle zu schneiden. <lacht> ja, das wäre sogar, das ist seltsam. Oh verdammt, ich habe ich hab sehr viel Energie verloren. Äh, wobei, ah oh ne. An den Energy Tank kommst du erst nach dem Kampf. Oh verdammt, Rocky. Sekunde. Ich überlege gerade, was kann ich machen, wenn du den. Various wenn du den Various -Tut hast, kann ich hier weitermachen eigentlich. Dann sollte ich den schnell holen. Könntest du so Der lange Ra fahren? Irgendwo. Ja. Bekämpf einfach Crate, dann kann ich weitermachen. Okay. Ich, ich hoffe, ich sterbe nicht, weil ich, ich hasse Crate wirklich. Es gibt bei dir, also ein, es ein gibt bei dir einen Speicherraum da über dir. Bitte nimm den. Und Speicherraum? Ja, müsste sein. Oder ein Auffüllraum. War es sogar. Sekunde, da möchte ich doch, möchte ich doch ganz gerne haben. Ist ein bisschen Umweg, aber ist, ist es ist glaube ich wert. Ich überleg gerade, was können wir machen. Also wenn ich einen Very Suit habe, kann ich in Norfair weitere Räume erkunden und du kannst auch... Ich komme um... noch nicht an den Dings ran, an den Ra in den Raum. Okay, dann, dann bekämpfe einfach Crate. Ja. Ja, versuche ich einfach mal. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Der Weg ist auch nicht ja. so... Nicht ich kriege auch ziemlich viel Energie gerade. Okay. Ich guck gerade, was ich eventuell noch machen könnte. Okay, das reicht, das reicht. Ich gehe jetzt auf jeden Fall. Okay. Oh, es ist noch nicht. Doch nicht. Okay, Rocky, Fehlernahm. Ich komme doch zu den Räumen. Okay. Ich, ich dachte, nach der Tür neben dem Mini-Crate kommt schon der richtige. Äh, nee, da kommt noch ein kleiner Raum. Ja. Ich, ich stehe in der Speicherstation. also dein Vorgerüst wird gespeichert. Das ist gut aber mein Spawnpunkt. <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich zuletzt gespeichert habe. Äh... Pechers war es vielleicht sogar noch in Bünster. Das kann sein. Also was oder ich weiß, ich bin mir nie sicher, was Krateria und Bünster ist. Ja. Und wenn nicht, nee, gehst du einfach da. Nee, ich glaube oh, keine Ahnung was. Ich glaube es ist, ich glaube es war Krateria, da wo das Raumschiff ist und alles. So, wir können tatsächlich halt echt gerade wenig machen. Aber wie gesagt, wenn wir ein paar mehr Items haben, dann, dann geht's hier richtig ab. Und dennoch ist. Ich hasse das eine drin. Bauchnabel. Ja, ihr sollt ihn mal waschen. Hast du das mal so. angeschaut? Also, ich, ich hab's getan und ich, ich, ich bereue es. Nein! Oh Gott, so Stacheln. Ah. Zum Glück Man kann ihn, ihn ja wirklich schnell besiegen, aber ich kann das nicht. Aber. Kein Problem, bis ja, jetzt habe ja. ich hab ihn, hab ihn getötet. Er ist, er ist äh, okay. tot. Was würdest du nur äh, machen, wenn, wenn dieser Gott nicht da wäre und dir einfach Leben geben würde aus dem Nichts? Ich wäre tot. Das, das, das glaube ich dir. <lacht> und der Warrior Suit ist jetzt, ist jetzt unser. Nice. Ich habe immer noch den normalen. Oh, jetzt yes, Warrior. Oh, und Samus kommt... Das, ist, das war gerade perfekt. Mit, äh, vor der Dot-Transition hatte ich noch den Power-Suit und nach der Dot-Transition komme ich mit dem Various-Suit raus. Ja, das ist auch mit dem Spetser so. Das heißt, äh, das sind erstmal so drei Kügelchen in einer Reihe. Aber wenn man dann rausgeht, ja. sind das so, so ja. Streifen. Ja, und ich schaue mich jetzt hier weiter um. Ich glaube, ich bin jetzt auf dem Weg für den Speedbooster. So, du kannst gleich äh, einen Energy-Tank noch mitnehmen. Ja, fragst dich nur, wo der ist. Äh, siehst du einen blauen Raum auf deinem Weg? In dem Punkt? Äh, ja. Das war, das war eine verschlossene Tür, die sich nach dem Kampf öffnet. Ah, okay. Das ist gut zu wissen. Der Energy Tank steckt oben in der Wand fest. Ah ja, stimmt, stimmt. Ja, klar, ich kenne den Raum. Der habe ich immer geholt, natürlich. Oh, Lava. Das ist eigentlich ganz hilfreich, würde ich mal behaupten. So, ich glaube, also ich weiß noch etwa den Weg, weil wir haben das halt, glaube ich, bis zum Speedbooster gespielt. Also angetestet. Ich weiß noch etwa den Weg, das ist gut. Darum bin ich auch so krass gerade. Was hältst du davon, einfach so ein Energy Tank geschenkt zu bekommen? Äh, Ja, mach mal. So, die Frage ist, wie geht es weiter? <lacht> ähm, ich würde sagen, du du könntest ähm, zum Anfang des Gebiets gehen, wo du bist. Und da gibt es ja diesen einen Abschnitt, wo man mit dem Speedbooster was machen kann. Ja. Von dem du eben geredet hast. Warum? Was ist mit meinem Controller? Daniel. Ich weiß nicht. Ich krieg Schaden. Nein, jetzt nicht mehr. Okay, Gott sei Dank. Jetzt doch. Warte. Ah. Oh fuck. Oh fuck. Ich sollte... Kriegst du Kriegst du Schaden? Ja. Ich zwei ja, zwei äh... Ich verloren. Was Warte, ich heil mich auf. Oh mein Gott. Mein Controller ist leer. Was, ob der leer ist? BTF, mein Bio-Pro-Controller ist noch nie leer gewesen. Oh Gott, schnell zum Speicherraum, bevor ich sterbe. Damit ich nicht wenigstens Als... noch hier bin. Ja. Wir sind ein tot. Äh, toll. Och <lacht> nö. Warte. Um. Und ich habe im da gespeichert. Ach du Scheiße. Wobei das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Wobei ich hab glaube ich vor Crate, oder? Ja. Und vor den Super Missiles, Der Pflanzenmann ist nicht tot. So. Oh. Bocky, wir haben keine Supermissiles, wir haben auch die Einschauboots nicht. das sind wir selbst schuld. Oh. Warte. Daniel, ich glaube, ich bin in dem Gebiet gefangen, weil ich keine. Ich bin in dem oh. Gebiet, wo ich eigentlich nicht sein hätte dürfen können. Hä? Und was ist jetzt passiert? Ja, weil weil, weil ich hier gespeichert habe, bin ich hier gespawnt. Aber wir haben jetzt die Items. <lacht> Hey, ja. warum, hä? Warum, warum haben wir keine Supermiss? Als Supermiss das hatten wir definitiv, wenn ich hier gespeichert habe. Ich Verstehe das. Ich bin noch, also ich bin noch da, wo man den Pflanzenmann. Warte, geht das jetzt vielleicht auf meinen Spielstand? Ich habe eigentlich die Session created. Okay, dann machen machen wir das hier leider nochmal. mal. Ähm, <lacht> es ist passiert. Es ist, es ist, ja, Wir leben damit. Äh, warte, aber du kriegst jetzt schon den High-Jump-Boost, tatsächlich. Okay. <lacht> auch wenn du den eigentlich nicht kriegen solltest, weil... Eigentlich sollten wir hier gar nicht hinkommen können. Siehst du auch den Tracker? Der ist... leer. Nein, bei mir ist er. Bei mir ist er so, wie er sein soll. Wirklich? Also ich... Äh, also mach mal Äh... Tatsächlich fehlt... Tatsächlich fehlt bei mir der charge Beam, aber den... Wobei, den haben wir auch gar nicht und den besser haben wir auch nicht. Ja. Das stimmt schon, dass wir den nicht haben. Ja, warte. Dann würde ich sagen, guck, dass du schnell äh, Missiles bekommst. Ja, tue ich gerade. ich sammle die Container ein. Ja, am besten ist, wenn du gegen den Boss kämpfst, damit wir Super-Missiles haben, dann kann ich schon zu Crate gehen. Ja. Ich habe nur kurz Charge-Beam und sowas geholt. Ja, ist okay. Das ist. Tatsächlich sehr, sehr gut. Die Items können wir nachher holen, weil, äh, wenn du Supermissar suchst, kann ich direkt schon zu Crate gehen. Aber guck mal, wir haben drei Energy-Tanks. Hä? Ja, es wurde alles irgendwie resettet, keine Ahnung. Aber nein, wir haben noch... Also ich habe doch vorher den dritten eingesammelt, oder? Nein, wir hatten, das war der vierte. Echt, lol? Wir, okay. hatten, wir hatten schon vier. Ähm... Okay. War ich da unten? Da unten braucht man Various suit das weiß ich. Da kommt man auch gar nicht lang. Ähm, ja, guck, ein, guck einfach, dass du irgendwie schnell super kommst, vom Boss. Ja, das ist zum Glück kein... Ja, doch, das ist ein bisschen Fortschritt verloren. <lacht> aber ja, aber es ist... Ich glaube, wir können es relativ schnell aufholen. Ich werde mir Mühe geben. ja äh, gut, solange du was machst, kann ich eigentlich hier ein paar andere Räume lang gehen und noch Items sammeln. Ja, das wäre auch ganz gut. Der Boss dauert, ja. Ich glaube, ich kann dir den spazza holen. Das wäre auch hilfreich. Wobei, ja, aber den brauchst du eigentlich nicht. Egal. Ja, beim Boss nicht, aber später. Hm, ja, es macht ein bisschen das Leben einfacher. Aber und egal. Ich hatte Super Missiles, aber ja, da war ja was. Man kann theoretisch an diese Super Missiles mit einem Glitch rankommen und muss gar nicht diesen Boss besiegen, aber. Nein, das besser ist hinter einer Super Missile-Tür. Oh. Ja. Ich, ich hole den gleich, er ist gleich tot. Ja, das ist alles relativ auf dem Weg. Och nö, die Heilstation ist auch hinter Super Missiles. <lacht> als, als das sind ja gute Aussichten. Als mal, so viele Super Missiles braucht. Ja, die sind fucking wichtig. Die Sache oder? ist halt die, eigentlich sollten wir hier auch gar nicht sein können ohne Super Missiles. Also ich sollte hier nicht sein können, weil um hier in das Gebiet zu kommen, braucht man Super Missiles. Aber warum bist du dann da? Das verstehe ich nicht. Ja, weil ich gespeichert habe in, in Norfair. Als, das war mein letzter Speicherpunkt, das heißt mein, mein Resetpunkt. Aber irgendwie hat es nicht die Supermessers gespeichert. <lacht> also theoretisch würde ich alleine spielen, wäre ich jetzt dezent am Arsch. <lacht> weil ich, ich, ich, ich, ich könnte das Spiel... Ohne dass ich irgendwelche Glitches kann, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das reichen würde. Kann ich auf jeden Fall nicht abschließen. Das ist nicht toll. Ja, mach nichts. Ich, ich hole jetzt einfach alles. Da, da, da, da. Oder das Meiste. Ja, du also es geht nicht. schnell. Vor allem, weil man nicht so viel hin und her laufen muss, wenn man das neue Item hat. Weil wenn ich jetzt gleich wenn du jetzt vielleicht die Supermissiles hast, kannst du alles eigentlich auf dem Weg erkunden, während ich Crate mache. Ja, ich hole jetzt die Supermissiles. Was? Oh, du hast sie? sie. Mhm. Dann gehe ich schnell nach oben. Das, man könnte fast meinen, das wäre alles geplant. <lacht> ja. Okay, ich brauche jetzt die Super Missiles und ich sehe gerade, dass du jetzt bei den Super Missiles sein wirst. Okay. Ich hab welche. Okay. Dann äh, viel Spaß bei den anderen Räumen. Ich hoffe, ich kann create auch mit wenig Su Super Missiles äh, killen. Danke. Ich, äh, ich, äh, schau ich dich einfach mal das. um, was du findest. Ich kann ja ein bisschen auffahren äh, ja ich kriege ja sowieso volle Energie kümmere dich kümmere dich einfach um, um Items dann habe ich mehr Munition für den Kampf alles Klärchen Klärchen sage ich nie ja du bist ja du hast ja auch irgendwelche Drogen genommen dass du das sagst gerade <lacht> ja oh ich speichere. das ist nicht zu so unterschätzen man sollte es echt nicht unterschätzen das ist gefährlich. Wie komme ich dahin? hin? Was ist das für ein Raum da rechts? Äh, Achso, rechts? da komme ich mit dem Powerbomb äh, hin. Ja, da komme ich mit dem Powerbomb äh, hin. Ja, da Powerbomb ja hin. stimmt. Da kommst du mit dem Powerbomb hin, aber da brauchst du auch noch andere Items, glaube ich. Ich glaube, du hast den Wave-Beam, weil du da ein Tor öffnen musst. Rate oh, mal, welche ja. Seite mich holen wollte. Als ich auf dem Weg, ich war da auf dem Weg dorthin. Oh <lacht> shit, also dann ich hab' Crate besiegt. Also, Oh shit, Mini das heißt, ich hab' gleich den Ramias zu. den Mini-Crate habe ich besiegt. Doch toll. <lacht> <lacht> es war Crate! <lacht> das stimmt irgendwo, aber auch. Ja. Warum hab' ich gerade Super Missile verloren? Äh, okay. Ich weiß nicht. <lacht> das Spiel ist ja <lacht> Okay, ich, ich, ich äh, farme bei Crate mal kurz Missiles. Wobei ich habe volle Missiles. Keine Ahnung. Sammel du weiter und kümmert du dich bitte um Leben. Ich frage mich ehrlich gesagt, wo du die alle gesammelt hast. Warte mal. Ich muss kurz die Karte etwas. Äh, ähm, da oben zum Beispiel. Ja, da kannst du mit einem Walljump hin. In einer der Rohren. Aber da äh, da braucht man Powerbomben. Nein, du brauchst keine Powerbomben. Was? Wirklich? Du kannst in, in einer eine der Röhren? Ja. Meinst du da, wo die Käfer rausfliegen, Ja, oder? in einer, kommt äh, kommen glaube ich keine Gegner raus und da kannst du in einem Walljump rein. Lol. Okay, Quaid. Hier ist keiner der. Doch, doch, da kommst du mit Wald am hoch. Ich hab Krayt besiegt, also zum zweiten Mal, diesmal den fetten Krayt. Ah, natürlich, ja okay, hab's gefunden. Oh mein Gott, was ist das für ein Secret? Ja, was es ist auf der Map so, Avarious suit. Ja, dann kümmerst du dich um die ganzen Items auf dem Weg, die da sind? Jo. Und ich habe ja den Warrior Suit, ich gehe da jetzt auch da. Und dann kümmere ich mich um Norfair, wo ich den Warrior Suit brauche. <lacht> oh, ich habe plötzlich den Wario Suit. hat oh. das sich kurz umgezogen, einfach so. Powerfrau. Einfach so. <lacht> <lacht> oh. schafft nicht jeder. Ich habe Crate zum dritten Mal besiegt. Hast du ihm so den Heugen gebracht? Ja, boah, ich hatte einen richtig guten Crate-Fight, ich hätte ihn vielleicht sogar, hätte die letzte Missile noch getroffen, dann hätte ich ihn, keine Ahnung, in 20, 30 Sekunden besiegt. es war schon ein schneller Kampf. Da links gibt es, glaube ich, Energie. Energie, ja. Finde ich gut, wobei ich kriege jetzt eh einen Missile-Tank, äh, Energy-Tank. Die high boots haben ja auch, ja gut, perfekt. Ja. Theoretisch, wobei kannst du nicht, weil mit... wir haben kein Eisbeam. Ja, äh, hol du das und und äh, Ich weiß nicht, was es sonst noch gibt, was wir sonst noch machen könnten. Ich gehe halt jetzt nach Norfair für den High Jump. Äh, für den Speed den Booster. Den haben wir. Den äh, was ist das Speed, ja, Speed Booster? Okay, alles ja, gut. Und mit dem Street Booster, du könntest eigentlich zurückgehen, da wo wir eben hin wollten, bevor wir gestorben sind. Ja, da, da wollte ich auch absolut da hin. kann man jetzt halt was machen. Ich überlege, ob wir wieder äh, hier raus können aus dem ganzen Kram, aber nee, dafür finde ich... Ja, mit den Den ja. hole ich jetzt. Äh, ich meinte, ähm, da wo man diesen Glitch machen kann, um so krass hochzukommen mit Walljumps. Ach so. Ähm, da hm. kann man halt theoretisch... Also Casual mäßig kommt man da lang, wenn man ähm, den Ice Beam hat. Und der ist eigentlich so wie man es kennt in Norfair. Also ich glaube in jedem Metroid Spiel ist das in Norfair. In dem es Norfair gibt. Ich weiß es nicht. Oh hey, du bist auch in Norfair? Nein. <lacht> ja. Big Buffer. Das <lacht> ist watching you absolut. Ich hole nur kurz den Wave, bin dann gehe ich wieder zurück und äh, mach da den Rest. Ich würde ja gerne wissen, wo du den Gehst den gleichen Weg wie ich. Ja, jo. <lacht> Ja So ist gut. Okay, da sind wir wieder Ich wurde überraschenderweise wieder gestört Ähm Ich, ich würde gerne wissen wo du den Wavebeam herkriegst <lacht> Warte, ich, ich muss nur <lacht> Du läufst denselben Weg wie ich Ich weiß gar nicht wo der Wavebeam ist in dem Spiel <lacht> Sekunde, ich, ich kann dir ja gar nicht zeigen <lacht> Komm mal mit <lacht> Auch wenn Ich habe ein bisschen äh, weißt ist wie so eine Persönlichkeitsstörung ein bisschen? Okay. So. Willst du über deine Probleme reden? Nein. Ich glaube, es nicht. ist okay. Musst du nicht. Du gehst denselben Weg wie ich. Nimm den Speed Nein, nein. nein, nein also. ich, ich, ich, ich, ich, ich hoch. Wieso gehst du hoch? Weil ich Items haben will. Ich, hab ich glaube in dieser Richtung ist der. Ich muss halt da in den Raum, wo was ist, der Wembius gefragt ist. Das ist hier. Ja, das ist hier. Daniel, ich bin gerade durch diesen Raum auch gegangen. Ach, du gehst wahrscheinlich nach unten, oder? Wahrscheinlich, ja. Keine Ahnung. Du gehst Ahnung. wahrscheinlich ich nach mal. unten und ich gehe nach rechts. Okay. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo, der, wo die Items sind. Das ist aber eigentlich auch gar nicht schlimm. Nicht auch nicht alle. Moment, hier doch nicht. Hä? Okay, warte, ich habe mich wahrscheinlich selbst verlaufen. <lacht> ist okay. Dann. Hey, vorher, vorher habe ich den Weg gefunden, als wir gestorben sind. Vielleicht muss ich. Ich muss dir wahrscheinlich noch weiter folgen. Ich habe keine Ahnung. Ah, genau, ja, hier. Natürlich, ich glaube, ich, glaub, ich habe den Weg gefunden. Das ist derselbe, den du auch gehst. Okay. Also, ich weiß, das verwirrt dich. Ich gewinne das Race. <lacht> du hattest Vorsprung. Ja, es ist die Richtung. Ja, ich ich gehe geh einfach denselben Weg wie... Du, du komm du, mal, du dich mal um die Räume, die auf dem Weg sind. Ich gehe direkt zum Speedbooster. Ja, äh, komm lebend an. <lacht> äh, das wäre tatsächlich ein sehr guter Tipp. Wobei, hier gibt es eine Aufhaltsstation, bevor es zum Speedbooster geht. Oh mein Gott, dann ne, geht er geh da schnell.